Im ersten Buch Mose wird erzählt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Schöpfungskisten. Die wurden gestaltet von Kindern im Rahmen der Kinderbibeltage in Zossen. Mich beeindruckt, dass diese Kinder mit ihren Kisten aus ganz alltäglichen Materialien und aus fast nichts so hübsche und ausdrucksstarke dreidimensionale Bilder schaffen. Das ist doch Schöpfung live. Was fällt Ihnen, was fällt Dir an diesen Kisten auf? Gibt es eine Lieblingskiste? Wenn ich mir die Kisten anschaue, dann habe ich zwar die Geschichte von der Schöpfung im Ohr, aber irgendwie nochmal ganz neu. Vielen, vielen Dank für diese Kisten und für diese neue Perspektive auf die Schöpfungsgeschichte.